Das Projekt heißt YouTuber-Videos, Peers und politische Orientierung von Jugendlichen am Lehrbereich Medienpädagogik und Mediendidaktik von Professor Dr. Kai Hugger. Der leitet das also dort und an diesem Projekt arbeiten auch Lea Braun und Christian Noll. Und die sind jetzt alle zusammen hier. Wo sind sie? Um bitte auf die Bühne kommen, denn jetzt geht's los mit dem Vortrag zur politischen Bildung im Bewegtbild und den Effekten. Viel Spaß! Vielen Dank erstmal an die Organisatoren, dass wir hier sprechen dürfen und so ein bisschen aus unserer Forschungsarbeit berichten können. Ähm, gerade wurde schon berichtet äh, darüber, dass wir hier als Forschungsteam auftreten. Also Lea Braun und Christian Neul. Aber eigentlich, wie Sie hier an dieser Folie sehen, äh, ist das Forschungsteam noch viel größer ähm, also auch Kai, Kai, ähm, äh, Nils Gresser äh, ist hier und äh, Tine Nowak, äh, Lars Gresser, äh, Tine Nowak ist hier. Und ähm, dann gibt es noch andere, was darauf hindeutet, eben, äh, dass wir heute nur ein äh, Teilprojekt vorstellen oder ausgewählte Ergebnisse aus einem Teilprojekt vorstellen. Ähm, <lacht> Insgesamt äh, gibt es noch ein anderes Teilprojekt, nämlich äh, zu quantitativen... Ähm, zu einer quantitativen Befragung zu dem Thema und es gibt auch noch eine Befragung von YouTubern selbst. Also ähm, wie gesagt, wir stellen hier heute ähm, Ergebnisse, Teilgipse vor äh, zu einem Aspekt und zwar, wie gerade schon gesagt, zur Medienkritikfähigkeit von Jugendlichen und äh, ursprünglich, sollte der Vortrag ganz anders heißen, nämlich so ähnlich wie der Moderator gerade schon gesagt hat, also Webvideos von YouTuberinnen und politische Orientierung von Jugendlichen. Und wir haben uns dann eigentlich im Laufe der Auswertung unserer Ergebnisse dafür entschieden, dass das eigentlich nicht der richtige Titel ist. Also das deutet so ein bisschen darauf hin, wie wir vorgegangen sind, wir haben Gruppeninterviews durchgeführt mit Jugendlichen. Dazu wird äh, Christian Neul gleich noch mehr äh, erzählen. Und äh, das Ganze hatte einen ähm, explorativen Charakter, wie man so schön sagt. Das heißt, da es so wenig Forschungsergebnisse gibt zu dem Thema, wollten wir eigentlich erstmal herausfinden, was sind eigentlich die Fragen, die man stellen muss. Und ähm, ursprünglich äh, sollte es eben, oder hatten wir die... Vorstellung, dass wir viel herausfinden wollten zu den politischen Orientierungen und ähm, bei der Auswertung der Interviews wurde uns dann eben deutlich, dass da viel mehr drin steckt äh, zur äh, Frage, wie kritisch äh, Jugendliche YouTuber einschätzen und YouTuberinnen. Ähm, also weniger politische Orientierung und mehr Medienkritikfähigkeit oder mehr Aussagen zur Medienkritikfähigkeit. Also das werden wir Ihnen noch heute kurz präsentieren. Ganz kurz was zur Forschungslage und damit knüpft eigentlich das, was wir erzählen, sehr gut an, an das, was Frau Ackermann gerade schon erzählt hat. Wir werden kurz was zur Anlage der Studie sagen und dann natürlich auch zu den Ergebnissen und dann noch ein paar Schlussfolgerungen berichten, zur, ja, zur Frage, wie wir uns vorstellen, wie man in der Bildungsarbeit daran anknüpfen könnte. Das ist die Grafik aus der GYM-Studie, die jetzt richtig rum ist, Also deshalb haben wir die kurzfristig noch mal reingenommen, weil man die gerade nicht so gut lesen konnte. Nein, scherz beiseite. Also ähm, damit äh, wollten wir natürlich auch nochmal darauf hinweisen, dass ähm, ja, also Webvideos von YouTubern ähm, äh, für Jugendliche äh, heute wichtig sind äh, als Quelle, um sich eben über... Ja, Politik und ähm, das aktuelle Weltgeschehen zu informieren. Ich denke, es gibt, äh, wie Frau Ackermann gerade schon berichtet hat, aber auch wenn man so in die Literatur, in die äh, Forschungslage reinguckt, eine ganze Reihe von Forschungsergebnissen, die das unterstützen. Eben unter anderem auch die jim äh, studie ähm, die, wenn Sie hier mal hinschauen, äh, sehen, dass ungefähr jeder dritte Jugendliche oder jeder äh, dritte Jugendliche YouTube-Nutzer eben ähm, ja, Videos von YouTubern über aktuelle Nachrichten schaut. Also es gibt äh, eine ganze Reihe unter anderem eben äh, gym ergebnisse die äh, auf diesen Umstand hinweisen. Und äh, die Frage ist natürlich, äh, wie kritisch gehen Jugendliche eigentlich äh, mit den Videos solcher... YouTuber und wir haben sie jetzt erstmal informationsorientierte YouTuber genannt. Wie gehen sie damit um? Und ähm, das steht eben im Mittelpunkt unserer ähm, Ergebnisse. Noch, eine andere, äh, äh, noch ein anderes Ergebnis aus der Bitkom-Untersuchung äh, hier, äh, was äh, zeigen soll, dass natürlich solche, also ja, Kommentierungen von YouTubern nicht nur funktional genutzt werden, sondern dass dahinter natürlich auch eine bestimmte Beziehung zu den YouTubern entsteht. Und wenn man Jugendliche eben fragt, nach ihrem Lieblingsstar sieht man eben schon ganz deutlich, dass YouTuber eben hier auch schon ganz zentral mit auftauchen als Idol. Ja. So, bevor wir jetzt zu den Teilergebnisse kommen, stellt Christian Neu ganz kurz vor, wie wir vorgegangen sind. Genau, also bei dieser Teilstudie, die wir jetzt heute vorstellen, haben wir Gruppeninterviews geführt. Und das waren Gruppeninterviews mit jungen Menschen zwischen 15 und 24. Da haben wir drei bis sechs Jugendliche pro Gruppe gehabt und haben das eben an diesen vier Orten, die da aufgeführt sind, durchgeführt. Das sind also qualitative, leitfadengestützte Interviews gewesen mit relativ offenen Fragen, weil wir ja dieses explorative Vorgehen eben hatten. Bei der Auswertung haben wir dann entsprechend Themenbereiche identifiziert, die aus Sicht der Jugendlichen besonders relevant uns erschienen, also die besonders häufig genannt wurden oder wo man irgendwie gemerkt hat bei der Auswertung, das ist irgendwie ein sehr wichtiges Thema offensichtlich für die Jugendlichen, die wir da eben äh, befragen durften. Und da hat sich, wie schon erwähnt, ähm, so ein Fokus rausgestellt nämlich Medienkritikfähigkeit der Jugendlichen. Und unter dieser Brille gucken wir uns das an. Aber bevor wir uns die Teilergebnisse angucken, noch mal ein äh, paar Worte vom Professor zur Medienkritik nach Dieter Park. Nein, keine Angst. Ähm, ich äh, will jetzt keinen theoretischen Vortrag halten. Ich wollte nur darauf hinweisen, aber wir wollten darauf hinweisen, dass wir also die Ergebnisse die Aussagen von Jugendlichen schon versucht haben zu deuten vor dem Hintergrund eines theoretischen Konzepts zur Medienkritikfähigkeit. Es ist jetzt also nicht so, nur so, dass wir von Medienkritikfähigkeit sprechen, sondern dahinter hatten wir uns gedacht, würde ganz gut passen eben oder das ist anschlussfähig an eine Dimension äh, der Medienkompetenzdimension von ähm, Dieter Barke, ähm, also zur Medienkritik und ähm, in diesen drei Unterdimensionen, die viele von Ihnen wahrscheinlich auch kennen aus der Literatur, also analytisch, äh, dass man eben <coughs> ähm, ja, auch problematische gesellschaftliche Prozesse angemessen äh, erfassen können soll und dass man das äh, aber dann letztlich in so einer zweiten Unterdimension auch auf sich selbst bezieht und auf sein eigenes Handeln, äh, dass man eventuell aufgrund eben äh, der Analyse, die man vorgenommen hat, auch Schlussfolgerungen zieht, dass man sein Handeln ändert. Ja, also zum Beispiel im Hinblick jetzt auf äh, Facebook, könnte man ja sagen, und äh, Daten, äh, Datenschutzdebatte, dass man sein Verhalten bei Facebook ändert äh, oder vielleicht sogar den Account löscht oder. Ähnliches. Und die dritte Unterdimension ist eben die der mehr Ethik oder sozialen Verantwortlichkeit, dass man das auch in einen Kontext von sozialem Miteinander stellt, das, was man medial betrachtet. Also das vielleicht so als Hintergrundfolie, als theoretische Hintergrundfolie, wie man die Ergebnisse auch einordnen kann. Ja, so jetzt kommen wir aber zu den punkten die wir herausgefunden haben genau und da stellen wir ein paar vor also exemplarisch und wie sie sehen können und ihr sehen könnt es gibt hier immer so zusammenhänge die wir da ähm, in den zumindest äh, drei von den vier ähm, punkten gefunden haben ähm, und zu diesen einzelnen Punkten kommen jetzt beispielhaft einfach Zitate aus unseren äh, Gruppeninterviews und ein paar Worte, die diese Zitate, die ja nur exemplarisch äh, hier stehen, äh, noch ein bisschen kontextualisieren sollen. Ähm, einmal dieser Bereich Meinungsorientierung äh, versus Objektivität. Da haben wir eben ähm, viele ähm, Hinweise darauf bekommen, dass Jugendliche sehr deutlich schon den Unterschied merken, zum einen, zwischen so äh, Nachrichtenformaten wie der Tagesschau und äh, YouTuberinnen und YouTuber-Videos, die oft, nicht immer, aber oft, ähm, stark meinungsorientiert sind. Wir schauen mal auf dieses Zitat hier. Ähm, da wird jetzt zum Beispiel gesagt von einer Person, da gibt so es also so einen Nachrichtensprecher, der soll ja nicht seine eigene Meinung rüberbringen, sondern ähm, der soll nur stumm informieren. Also stumm ist hier bezogen auf nicht die eigene Meinung sozusagen äh, mit reinbringen. Äh, diese Nachrichtensprecher, die sagen äh, ja nicht, ja die AfD ist total schlecht und so, die geben einfach das wieder, was von der AfD gekommen ist. Und egal ob das jetzt, äh, also AfD ist natürlich problem problematisch genug an sich, aber äh, egal um welche Partei es jetzt dann geht, ähm, es wird hier davon ausgegangen, dass jetzt so ähm, etablierte traditionelle Nachrichtenmedien eben ein eher äh, objektives, wertneutrales Bild vermitteln, was ja auch nicht faktisch ähm, der Fall ist immer ähm, oder was ein sehr hoher Anspruch ist, der da gestellt wird. Aber das ist jedenfalls das, so die Erwartungshaltung auch an traditionelle Nachrichtenmedien, während das von... Ähm, Videos von YouTuberinnen nicht zwangsläufig erwartet wird und da auch davon ausgegangen wird, das ist schon ganz okay. Und ich möchte ja auch eine Meinung von einer Einzelperson zu einem Thema zum Beispiel haben. Also der Anspruch ist teilweise auch ein anderer. Und es ist eben so, dass das ein sehr dichotomes Bild ist, das da geze gezeichnet wird von den Jugendlichen. Die sehen sozusagen Formatunterschiede, aber nicht in der Tiefe, dass man jetzt sagen kann, ja, YouTuber können ja auch sinnvoll Faktenwissen zum Beispiel vermitteln an bestimmten Stellen und es kommt halt darauf an, wie haben die recherchiert und so weiter. Ähm, das ist was, was so ein bisschen, wo man sagen könnte, Jugendliche haben gute Ansätze, äh, aber tiefgreifender könnte man da noch mehr rausholen und äh, müsste man noch sich dessen bewusster sein oder entsprechend sein Handeln anpassen, wenn es um Medienkritikfähigkeit in diesem Bereich geht. Ein weiterer Aspekt, der wurde jetzt auch schon im ersten Vortrag angesprochen, ist sowas wie Authentizität im Zusammenspiel mit Inszenierung. Da gucken wir uns auch mal wieder ein Zitat an. Also, wir sehen das erstmal hier beispielhaft einfach ein Bild von Lisa Sophie Laurent, die jetzt in dem Fall in einem sehr häuslichen Setting sozusagen zu sehen ist. Und ich denke, das ist so ein bisschen inzwischen auch bei Ihnen und euch hier so bestimmt äh, im Bewusstsein, dass ganz oft so YouTuber-Videos auch darüber funktionieren, dass man dieses, diese Nähe, äh, dieses Näheempfinden auch durch formal-ästhetische Mittel ein Stück weit generieren kann, wie jetzt hier im häuslichen Setting und direkt in die Kamera sprechend und so weiter. Äh, und gleichzeitig die Inszenierung auch ein das Wechselspiel zwischen beiden, einen gewissen Reiz ausmacht. Wir gucken uns das jetzt hier mal an in diesem Zitat, da findet eine Person das cool, wenn er irgendwie gute Qualität und Bild und Ton und so da ist, hat aber gleichzeitig ähm, auch irgendwie, also finde das sehr toll, äh, eine bestimmte YouTuberin, äh, die setzt sich dann einfach, einfach vor die Kamera und redet, das findet sie auch ganz cool, das ist dann oft authentischer und das ist ja eigentlich auch wichtig ähm, für diese Person. Und tendenziell wird das eher nicht so sehr bei den großen YouTuberinnen und YouTubern gesehen, also je größer die we äh, werden, desto schwieriger ist das, dieses Gefühl von Authentizität teilweise noch rüberzubringen. Das kann man vielleicht noch durch sowas etwas wie ähm, Selbstkonkurrenz, wie Lars Gresser das gestern genannt hat, ähm, erreichen, dass man eine, eine, einen roten Faden hat in dem, wie man sich präsentiert in verschiedenen Videos oder so. Aber es wird ähm, tendenziell schwieriger, wenn man größer ist. Und ähm, das ist eben was, dieses Authentizität und Inszenierung, das ist jetzt nichts als Phänomen, nichts Neues. Ich glaube, wenn man jetzt äh, in die 90er guckt, dann gibt es ja auch medienpädagogische Studien ähm, und auch äh, Lothar Mikus oder Claudia Wegner, die heute hier ist, haben sich damit beschäftigt. Also Authentizität ist sowas, was tendenziell auch dann für die Glaubwürdigkeit von YouTuberinnen und YouTubern wieder einen, einen Vorteil bringt. Und wo aber teilweise von den Jugendlichen nicht gesehen wird, obwohl YouTuberinnen und YouTuber das thematisieren in ihren Videos, ähm, dass da ja auch irgendwie Studios teilweise dahinter stehen und ein professioneller äh, Kontext und so weiter ähm, dadurch ausgegeben sein kann. Ähm, nichtsdestotrotz, dieses, dieses Wechselspiel, das macht eben einen großen Reiz aus ähm, für, die, für die Jugendlichen und ist so eine Sache, die immer wieder ähm, genannt wurde. Dann kommen wir jetzt zum dritten Punkt. Dazu wird Lea Braun dann was sagen. Ja, der dritte Punkt ist der Krit an, äh, die Kritik an der Kommerzialisierung, die von Jugendlichen sehr oft genannt wurde in dem Zusammenhang. Und hier haben wir feststellen können, dass die Jugendlichen eine zunehmende Kommerzialisierung bei YouTuberinnen und YouTubern feststellen konnten. Man sieht es hier in diesem Screenshot. Julian Bam setzt sich da in dem Video mit eben dieser Kritik auseinander, der sich dagegen übergestellt sieht, dass er eben, man sieht es im Titel Ich bin Geldgeil, wurde Geldgeil, wurde von einer Firma gekauft und bin Kritik Unfähigkeit, da liegt er eben offen eben das, was von was ihm vorgeworfen wird, nämlich, dass er mit seinen Klicks zu viel Geld verdient und er ähm, zeigt da eben, dass es, dass es nicht so ist. Ähm, die Kritik, die die Jugendlichen an genau dieser Kommerzialisierungstendenz eben äußern, ist, äh, dass sich die ähm, Rolle von Informationsvermittler oder als Informationsvermittler und Meinungsbildner, die eben auch schon angesprochen wurde, vermischt mit kommerziellen Interessen von dritten Personen. Das heißt, die Jugendlichen sind durchaus in der Lage zu erkennen, dass es da vielleicht eine dritte Partei gibt, die mitverantwortlich ist an der Produktion des Videos. Darüber hinaus wirkt sich diese Geldmacherei, wie es oft genannt wurde, nach Meinung der Jugendlichen auf die Qualität der Videos aus. Das heißt, sie gehen davon aus, dass... Videos nur noch äh, gemacht werden, um Klicks zu generieren, aber die, Kla die Qualität der Videos ähm, dabei leidet. Äh, und dabei wird diese Kommerzialisierung eben vor allem an den großen bekannten YouTuberinnen und YouTubern festgemacht, wie zum Beispiel hier Julian Bam. Und ähm, wahrscheinlich ist es auch deswegen, dass er sich, er sich äh, mit dieser Kritik eben auseinandersetzt. Genau, hier sieht man das an dieser ähm, Belegstelle. Hier hat uns ein Jugendlicher oder ein erzählt, dass die meisten YouTuber eben ihre Videos nur noch für Geld machen, vor allem die ganz großen sind es, um halt Klicks zu bekommen. Und hier wird wirklich betont, dass dieses Klicks bekommen aus ihrer Perspektive das Wichtige ist und weniger der Inhalt. Man sieht es hier auch an dem Clickba oh, an diesem Begriff Clickbaiting. Ich weiß nicht, ob Sie den Begriff kennen. Das ist eine reißerische Überschrift, die eben eigentlich nur dazu da ist. Den User, den User oder die Userin eben auf den ähm, Inhalt zu verweisen bzw. Klicks zu generieren. Ähm, und dabei, das ist ganz spannend, ähm, wirkt diese Kommerzialisierung wie eine Art Störvariable auf die Authentizität. Wir haben das eben im Vortrag von Judith Ackermann gehört, dass es eben sehr wichtig ist, äh, real zu sein, authentisch zu sein, das Christian Noll eben auch ähm, betont und äh, diese Kommerzialisierung wirkt dann eben wie so eine Art Störvariable äh, auf die Glaubwürdigkeit der YouTuberinnen und YouTuber. Und fast alle Jugendlichen ähm, machen das an einzelnen YouTubern äh, fest, an denen sie diese äh, Kommerzialisierungstendenzen eben festmachen. Seltener bewegt sich das Ganze auf einer individuellen Ebene, das heißt auf einer gesellschaftlichen Ebene. Die Ursachen für Kommerzialisierung werden eigentlich selten bei, den, ähm, bei Globalisierungstendenzen oder Mediatisierungstendenzen gesucht, sondern werden tatsächlich abgewälzt auf die ähm, YouTuberinnen-Persönlichkeiten. Ähm, eine vierte Analysekategorie, die wir feststellen konnten, ist die Wirkung auf politische Meinungsbildung und damit verbundene ethische Verantwortung. Ähm, hier gehen die Jugendlichen davon aus, dass ähm, eben politische YouTube-Videos -Vide eher meinungsorientiert sind, also weniger objektiv, sondern eher meinungsorientiert sind. Und das hat dann eine besondere Wirkung auf die Jugendlichen. Ähm, und das wiederum geht dann damit einher, dass, dass die YouTuberinnen und YouTuber eine hohe ethische Verantwortung haben für die politische Meinungsbildung. Das heißt, ihnen wird ganz klar zugeschrieben, dass sie da eine Vorbildfunktion haben. Sie gehen davon aus insgesamt, dass die YouTuberinnen und YouTuber eine starke manipulative Wirkung haben und je stärker diese Meinungsorientierung ist, von der ich gerade gesprochen habe, desto stärker überträgt sich auch die Meinung auf die Rezipientin. Davon gehen jedenfalls die Jugendlichen aus. Je objektiver andererseits, desto eher ist es möglich, sich eine eigene Meinung zu bilden zu den Inhalten, die man gesehen hat. Ähm, intervenierende Variablen, dass beispielsweise die Jugendlichen selbst in der Lage sein könnten, sich von den Inhalten abzugrenzen oder das selbst kritisch zu sehen, werden da selten in den Blick genommen. Und spannenderweise trifft auch diese manipulative Wirkung, die den YouTuberinnen und YouTubern durchaus zugeschrieben wird, ähm, nie sie selbst. Also es ist, ähm, sie betrachten sich selbst in der Regel als souverän genug, äh, die eigene Meinung zu bilden, ähm, diese Belegstelle hier auch ganz schön zeigt. Da hat uns ein äh, Jugendlicher verraten, dass es ähm, vor allem die kleine Schwester ist, die da immer wieder von ähm, Bibis Beauty Palace beeinflusst wird und ähm, die Meinung von Bibi in den Videos eins äh, zu eins übernimmt. Und hier wird auch betont, dass die ähm, YouTuber eben eine gewisse Verantwortung haben für ihre Inhalte und eben äh, vor allem in Bezug auf die manipulative Wirkung, die sie auf Jüngere haben. Wir vermuten da so eine Art selbstwertschützenden Abwärtsvergleich oder so eine Art soziale Erwünschtheit. Es ist eben auch nicht besonders toll zuzugeben, dass man manipuliert werden kann von YouTuberinnen. Es ist nicht besonders cool zu, zu sagen, ja, ich übernehme die Meinung von dem, ich finde das, find das wichtig, was der sagt. Und damit einhergehend fordern sie eben immer wieder auch, diese ethische Verantwortung wahrzunehmen. Und aus diesen ähm, und anderen Analysekategorien haben wir noch medienpädagogische Forderungen abgeleitet, die jetzt Kai Huber präsentieren wird. Gut, äh, vielleicht noch ein Wort äh, zusammenfassend oder ähm, als als Ausblick. Das ist wie gesagt so, dass äh, wir äh, Gruppeninterviews durchgeführt haben und letztlich Hinweise bekommen haben auf diesen ganzen Bereich von Medienkritikfähigkeit im Zusammenhang mit YouTuberinnen und YouTubern, die weiter natürlich untersucht werden müssten. Ja, also man kann natürlich jetzt von, von vier Gruppeninterviews nicht jetzt davon ausgehen, dass wir jetzt irgendwelche repräsentativen Ergebnisse hätten, sondern das ist sozusagen der Ausgangspunkt für uns zu sagen: Okay, hier muss man jetzt weiter dran ansetzen. Das sind interessante Hinweise und äh, weiter untersuchen. Und äh, wie gesagt, wir machen das mit einer äh, quantitativen Online-Befragung, die gerade ausgewertet wird, aber über die wir jetzt noch nicht äh, berichten können. <lacht> Gut, ähm, ja, was, was sind Schlussfolgerungen ähm, zur Förderung von Medienkritikfähigkeit? Es ergibt sich im Prinzip aus dem, was wir gesagt haben. Ähm, wir denken, äh, dass man ähm, auf der einen Seite anknüpfen kann an bestimmte Fähigkeiten, die deutlich geworden sind im Hinblick auf Medienkritikfähigkeit, im Hinblick auf Medienkritik. Und auf der anderen Seite gibt es Punkte, wo wir sagen, das müsste stärker gefördert werden, immer in Bezug auf die Ergebnisse jetzt. Also, woran angeknüpft werden sollte, ist einerseits eben die Auseinandersetzung der Jugendlichen mit dem Authentischen und Inszenierten. Also wo sie ja schon sehr stark das unterscheiden, also das wird eigentlich durchweg auch deutlich, auch bei den Jüngeren und bei den Älteren, die wir befragt haben, also es ist nicht nur das Authentische, was den YouTubern zugeschrieben wird, sondern es ist immer das Wechselspiel ja, mit dem Inszenierten, also was ist, das wird immer in den Interviews deutlich, die Frage, also was ist jetzt authentisch und sind sie möglich, möglicherweise doch nicht so authentisch, wie sie tun. Ja? Und dieses Wechselspiel, das macht das Faszinierende aus, zeigt einerseits eben, dass sie sich sehr viel Gedanken machen über diese Trennung und wäre unserer Meinung auch ein guter Ansatzpunkt da, eben weiterzudenken, auch in der Bildungsarbeit im Hinblick auch auf den Vergleich von ja, massenmedialen Berichterstattung vielleicht und eben Berichterstattung in den sozialen Medien. Der zweite Punkt ist eben der, der auch eben ganz deutlich geworden ist, wie gerade gezeigt, eben die Frage der Verantwortung von YouTuberinnen und YouTubern, die ja gesehen wird von den Jugendlichen und die Frage ist immer, was bedeutet das eigentlich ganz genau und wie könnte man da möglicherweise Szenarien entwickeln im Hinblick auf die, ja, YouTuberin-Landschaft. Und ähm, wo wir meinen, ähm, dass hier äh, deutlich wird in den Ergebnissen, äh, dass da was gefördert werden sollte, ist, äh, dass ja immer wieder deutlich wird, dass es oftmals eher so oberflächliche äh, Analysen sind, äh, die die Jugendlichen vornehmen. Also das war das, was Christian Neul gesagt hat am Anfang, also sehr dichotome Einschätzungen von Massenmedien, objektiv und YouTubern, sehr persönlichkeitsorientiert und meinungsorientiert. Also die Frage der Differenzierung, eigentlich wäre das, woran man arbeiten sollte. Was auch deutlich wird, ist, das sagte Lea Braun gerade, es wird häufig also die Kritik wird heute äh, häufig eben festgemacht an einzelnen Personen, äh, aber nicht äh, an bestimmten gesellschaftlichen Problemlagen, an Strukt gesellschaftlichen Strukturen, die vielleicht äh, geändert werden müssten. Ja? Ähm, also das ist eine Ebene, äh, die zumindest in den Interviews eben nicht thematisiert werden äh, oder nicht thematisiert wurde, ähm, wo man äh, aber auch sehr gut ansetzen könnte, um eben äh, solche Strukturen in der Bildungsarbeit, hinterfragen. Ja. Und ähm, natürlich der letzte Punkt, äh, die Frage der Selbstreflexion, die Frage des Einflusses auf eigene Meinungsbildungsprozesse. Ähm, also was bedeutet das für mich und nicht für meine Schwester? Ähm, also äh, hat das auch was mit mir zu tun ähm, oder äh, sind das immer nur die anderen, die von irgendwas betroffen sind? Ähm, das ähm, ist auch ein Aspekt von Reflexion, wo wir sagen, ähm, da müsste sicherlich was Getan werden, kann man gut anknüpfen. Soweit erstmal. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, viel, vielen Dank. Da haben wir tatsächlich noch jetzt jede Menge Zeit für Fragen. Gibt es denn welche? Gibt es? Sehr schön. Ähm, dann komme ich mal mit dem Mikro dahin. Es ist das Gelbe. Oh, hallo, ähm, Jan Roschitz vom Berliner Landesverband für Kinder und Jugendfilm, kurz Kiyufi. Ähm, die Zielgruppe bzw. die Jugendlichen, mit denen ihr die Interviews geführt habt, die waren... Zweimal Gymnasiasten, einmal Studierende und eine offene Medienpädagogikgruppe? Wie hat die sich da zusammengesetzt? Weil ich habe das Gefühl, das war zumindest, eine, was die Bildung betrifft, relativ privilegierte Klientel, was natürlich auch eine gewisse Analyse und Selbstreflexion mit sich bringt. Also wie repräsentativ haltet ihr die, die, die, die Auswertung von euch allgemein auf Jugendliche bezogen? Also durch dieses explorative Vorgehen haben wir eben versucht, erstmal Jugendliche zu finden, bei denen wir davon ausgegangen sind, die haben sich schon mal irgendwie mit den Themen auch auseinandergesetzt und die sind ähm, auch, sag ich mal, in bestimmter Weise eloquent, um erstmal viel von sich aus zu erzählen. Deswegen, das ist ja ein exploratives Eröffnen des Feldes und es ist sehr bewusst, aber danke für den Hinweis, deswegen auch, das ist ja wichtig, um das einzuordnen, dass das jetzt nicht repräsentativ für die Gesellschaft, sei es nur in Deutschland oder in anderen Ländern ist, sondern erstmal zu gucken, zu identifizieren, wo sind denn Themenbereiche, die es sich auf jeden Fall zu verfolgen lohnt und wie das dann im, äh, im Verhältnis zu finden ist. Dazu müsste man natürlich äh, Anschlussforschung auch betreiben. Aber Sie haben recht. Also natürlich gibt es eine Tendenz. Also äh, wir haben ähm, die, äh, also wir haben natürlich äh, versucht eben auch, äh, äh, ich sage jetzt mal, auch Hauptschüler äh, äh, zu erreichen. Äh, das ist uns aber schlichtweg nicht gelungen. Ja, ähm, für, die, für diesen ähm, Forschungsprozess jetzt. Ähm, also es sind schon, wie Sie sagen, so ein bisschen äh, die ähm, ja, ähm, äh, Pri Privilegierten, sagten Sie gerade. Ja, also, ähm, also Schülerinnen und Schüler mit einem anderen sozioökonomischen Hintergrund. Ja. Woran liegt das? Kann man das vielleicht kurz sagen, dass, äh, dass das so gekommen ist? Das, wir haben schlichtweg, es ist uns nicht gelungen, also Lehrer und Lehrerinnen Schulen zu finden, die mit denen wir da kooperieren konnten, ja, und das hatte organisatorische Gründe, ich sagen. Ja, aber wie gesagt, wir sagen ja, der Punkt ist der, dass wir erstmal zu den Fragen kommen wollen und man müsste das jetzt eigentlich auf eine solidere ähm, Basis stellen und äh, auch, auch auf eine repräsentativere Basis stellen, wo man dann aber natürlich ein anderes äh, Vorgehen, methodisches Vorgehen wählen müsste. Ja. Okay. Grüß Gott. Ähm, meine Frage wäre, ähm, oder Habt ihr das unterschieden, dass sozusagen eine Beeinflussung durch YouTuber anders ist als zum Beispiel in der Schule, im Fernsehen, durch Werbung und so weiter? Also, oder, also was ich frage ist, sind wir nicht alle permanent beeinflusst? Auch jetzt, ich bin beeinflusst durch euren Vortrag. Das ist ja auch ganz normal, sozusagen, dass man einfach das, was man sieht, erstmal so schluckt und nur in gewissem Maße kritisch hinterfragen kann. Und die Frage, die ich mir stellen würde, ist es sozusagen bei YouTubern qualitativ anders als überall sonst und habt ihr diese Perspektive, also habt ihr sozusagen das in Verhältnis zu allen anderen Beeinflussungsmethoden gesetzt oder habt ihr euch nur auf YouTube konzentriert oder ist das sozusagen Teil eurer Frage nach der Forschungsfrage sozusagen, das würde mich ja. noch interessieren. Das ist Ja. auch eine methodische Frage, zum Teil zumindest. Also wir, wir haben schon die Gruppendiskussionen so versucht zu führen, dass sie konzentriert waren auf ein Thema, damit eben nicht Gott und die Welt diskutiert wird. Ja, also es ist schon das, das Thema gewesen, also YouTuber, YouTuberinnen mit einer Informationsorientierung eigentlich. Ja, also das war eigentlich der Ausgangspunkt und wir haben diesen Aspekt, den Sie äh, gerade be ähm, bemerkt haben. Insofern oder äh, insofern kam der in den Interviews zum Ausdruck, als äh, ein Vergleich gezogen worden ist ja zu den Massen, zu der massenmedialen Berichterstattung. Also das ist so äh, ein Punkt gewesen, äh, wo verglichen worden ist. Ja. aber ansonsten haben wir äh, sehr offene Gespräche äh, geführt, also wir haben immer nur so Inputs gegeben und ähm, haben versucht, ähm, das zwar zu fokussieren, eben auf die informationsorientierten YouTuber, aber ähm, ansonsten sind, äh, so, äh, haben die Jugendlichen uns im Prinzip gesagt, was, was, äh, was für sie wichtig ist. Ja? Und wir haben insofern natürlich auch keine Wirkung untersucht, also wie wirken jetzt die YouTuber auf die Jugendlichen, sondern sie haben uns gesagt, wie sie die YouTuber einschätzen also und wie sie sie nutzen. Das ist natürlich schon ein Unterschied. Ja, vielen Dank für die ersten Einblicke in euer Forschungsprojekt. Ich bin auch gespannt, was dann die zweite Welle noch zutage bringt. Was für mich auch jetzt nochmal spannend war, war irgendwie zu sehen, dass die Methoden auch scheinbar doch also dass es anscheinend ein Feld von sehr stark durch soziale Erwünschung oder ein sehr stark durch soziale Erwin geprägtes Feld ist, weil wir haben ja jetzt in unserer ebenfalls sehr kleinen Studie, wo wir auch Schüler am Gymnasium und Schülerinnen befragt haben, schriftlich, auch aus forschungsökonomischen Gründen, weil das sind dann Studierende, die das machen und die kommen, kriegen keinen Kontakt zu den Schulen und dann ist ihr letzter Ausweg, die Schule, an der ich war, da kenne ich noch die Lehrerinnen und Lehrer, die lassen mich das machen. Also, das, also deshalb, das teile ich auch. Ähm, bei uns ähm, war es ja so, dass ähm, doch die Authentizität sehr viel größer eingeschätzt wurde als jetzt in eurer Studie. Ähm, wo ich schon denke, dass die Gruppenkonstellation da natürlich auch einen Einfluss drauf hat, weil ich ja weiß, wie das Thema auch gesellschaftlich verhandelt wird und ähm, sich das gegenseitig auch nochmal befördert. Ähm, und die schriftliche Befragung im Klassenkontext hatte jetzt vielleicht in dieser Hinsicht den Vorteil, dass man auch einen gewissen Zeitdruck hat, auch nicht so lange, also, ne, weil Lehrerinnen haben dann auch nicht eine Stunde dafür Zeit, sondern man kann halt mal ganz schnell eintragen, was man dann findet und ist noch näher bei der eigenen Rezeption. Also wäre auch spannend, das, glaube ich, dann nochmal mit der Online-Befragung zu vergleichen, die ja auch wieder mehr Raum zulässt. Es ist jetzt keine Frage, die daraus entsteht, nur so eine Beobachtung, dass anscheinend die Methode auch dazu führt, dass wir da sehr unterschiedliche oder teilweise ganz unterschiedliche Ergebnisse haben, die wir vielleicht miteinander in Einklang bringen können demnächst. Ja, ich bin schon still. weitergeben, gerne? Ich lasse das einfach mal so stehen, Es war ja keine Frage, sondern... Okay, ja, dann schließe ich an an der Methodenfrage. Britta Hartmann, Universität Bonn, Filmwissenschaft und auch in einem Forschungsprojekt mit dem Kollegen neben mir zum Videoaktivismus. Und ähm, die Frage ist: haben, Sie sind jetzt rein auf dieser Ebene der Gruppendiskussion, also. Ähm, empirischen Arbeit mit Rezipienten und die Frage ist, koppeln Sie das irgendwie zurück auf die Analyse der Videos selber, also textuelle Strukturen, wenn jetzt hier Wörter auftauchen wie Authentizität und Inszenierung, ist ja die Frage, sind das die Kategorien, die von den Jugendlichen angeboten werden oder untersuchen Sie selber auch Inszenierungsstrategien und Strategien zur Herstellung von Authentizität? Weil ich würde ja nie sagen, dass Authentizität und Inszenierung Gegenbegriffe sind, beklagen also beklagene Dichotomien, sondern im Gegenteil, dass es ja Wirkungsprozesse sind. Authentizität ist ein Effekt von Inszenierung. Und die Frage ist, die Wahrnehmungsweisen der Jugendlichen und die Parameter, die man aus der Analyse der Videos gewinnen könnte, werden die irgendwie in Beziehung zueinander gesetzt? Ja, also ich äh, äh, antworte erstmal darauf. Vielleicht kannst du das ergänzen gleich. Also, das haben wir nicht gemacht. Also wir, das wäre zu viel gewesen, ehrlich gesagt. Also wir haben, wie, wie gesagt, diese drei Schritte, wir sind qualitativ, quantitativ äh, und äh, also vorgegangen und äh, wir interviewen jetzt aber auch noch YouTuber. Ne? Ähm, auch qualitativ. Und äh, das wäre sozusagen jetzt noch eine weitere Stufe gewesen, die tatsächlich interessant wäre und das Ganze ergänzen würde, wäre aber zu aufwendig gewesen, weil es eigentlich nur so ein Anforschungsprojekt gewesen ist. Und, äh, das, aber ich gebe Ihnen vollkommen recht, ähm, das wäre sinnvoll und das würde das umfassender beantworten noch. Also im Prinzip stelle ich fest, äh, eigentlich müsste man sich stärker vernetzen. Ähm, es ist ja auch noch ein junges Forschungsfeld. Oder? Da sind wir ja gerade ja. richtig hier. Ja, genau. <lacht> Deshalb finde ich das auch wunderbar, ehrlich gesagt. Das habe ich noch gar nicht gesagt. <lacht> aber jetzt. Ähm, vielleicht, vielleicht könnte man auch ja. noch mal ganz kurz dazu sagen, weil das viele so und sozusagen die Leute, die aus dem universitären Betrieb sind, wissen das vielleicht, aber das ist ja eine Anforschungsstudie. Mhm. Wenn ich richtig verstanden habe, ist das quasi eher so eine Art Vorstufe zu einer äh, wissenschaftlichen Untersuchung, wo man dann sagt, jetzt haben wir es aber wirklich untersucht. Was ist denn jetzt genau sagen der Zeitplan und was brauchst es, damit aus der Anforschung eine echte Studie oder wie auch immer der Fachbund. Ja, es ist, ist, schon, ist. Schon, ist schon eine echte Studio, es sind schon eine echte Studien. Ja, ist real, authentisch. <lacht> <lacht> ja, ähm, <lacht> äh, das das schon, aber äh, nein, Sie haben das äh, im Prinzip perfekt eigentlich auch erläutert. Ähm, äh, das Ziel ist es, ähm, oder die Konstruktion ist die, dass man auf der Basis der Ergebnisse, äh, der Anforschungsstudien, eben einen größeren Antrag entwickelt äh, bei einem größeren Mittelgeber und äh, da entsprechend ein größeres Projekt beantragt. Ja. Und ähm, da es eben so wenig Ergebnisse gibt, also auch insbesondere im qualitativen Bereich, äh, braucht man eben ähm, Grundlagen, ja, die man mit in so einen Antrag reinschreibt und die haben wir versucht jetzt so ein Stück weit ähm, zu erarbeiten. Da schreibt man dann einen Antrag rein und dann äh, kriegt man ganz viel Geld äh, okay. für eine größere Studie und vernetzt sich und macht wieder eine Tagung draus. Alles klar, sehr gut, da sehen wir uns dann alle wieder. Falls jemand Mittelgeber kennt, also hier Interesse. Genau. <lacht> ähm, Frage. Und zwar äh, die YouTuber, die dort zur Diskussion standen, in den, was, was sind das für YouTuber gewesen? Also äh, ihr habt gesagt, es waren äh, YouTuber, die auch irgendwo Wissen vermitteln. Ähm, wer, wer, wer war da explizit äh, zur Diskussion, äh, Stand zur Diskussion? Also, wir haben, äh, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, äh, zu Beginn der Gruppendiskussion jeweils so einen kleinen Teaser gegeben, äh, damit die Jugendlichen so ein bisschen eine Idee bekommen haben, von, ähm, mit wem sie es da zu tun haben könnten. Da war zum Beispiel Melina Sophie, ne? Eine Kandidatin. Und äh, vielen war dann eben auch gar nicht so bewusst, dass eben solche YouTuberinnen und YouTuber, die sonst auch anderen Content machen, eben auch ähm, als informationsorientierte YouTuberinnen und YouTuber ähm, gelten könnten in dem Zusammenhang. Und in, insofern hatten wir einen relativ breiten Begriff. Von den äh, Jugendlichen selbst kamen dann solche äh, Formate wie KuchenTV. Vielleicht fallen dir noch äh, welche ein. Also es war so, wir haben in diesem Video versucht deutlich zu machen, dass wir Politik so im Sinne von gesellschaftspolitisch verstehen. Also nicht nur rein sowas wie im engen Sinne Parteienpolitik oder sowas uns natürlich angucken wollen, sondern auch so gesellschaftspolitische Themen wie vegane Ernährung oder irgendwie sowas in der Richtung. Und da fand man dann auch bei Lisa-Sophie Laurent oder was. natürlich war auch floyd dabei und es irgendwie es, war, es waren wirklich nur Schlaglichter, aber wir haben vorher natürlich erstmal gefragt, was fallen euch denn für Leute ein, um das so ein bisschen erstmal zu gucken, was kommt von denen, dann die ein bisschen auf Ideen zu bringen, wen könnte es denn da noch geben, um Assoziationen freizusetzen und vielleicht auch noch an andere, ähm, an andere Leute zu denken. Also so ungefähr war das. War das Vorgehen und das waren so die YouTuber, also die Politisches und Gesellschaftspolitisches machen, mhm. äh, entweder primär oder auch mal nebenbei in einem eher unterhaltungsorientierten äh, Video? Okay, äh, eine zweite Sache noch und zwar ähm, das Bild, was wir gesehen haben von Julian Bam, wo er dort auflistet, was er äh, denn eigentlich für Gelder ausgibt, um überhaupt seine Videos produzieren ja. zu können, stand ja ein großes dickes Minus ganz unten. Ne? Mhm. Quasi äh, er verdient kein Geld, sondern muss eigentlich nur Geld puttern. Mhm. Ähm, dieses Video hatte er damals gemacht äh, als Reaktion darauf, dass äh, äh, gesagt wurde, er, er würde ja Unmengen an Geld verdienen und er wollte sich da quasi ja, herausreden. Mhm. Ging mächtig nach hinten los. Weil vor allem in der, in der, in der YouTuber-Szene äh, auch, auch viele Leute, die sich halt intensiver äh, mit, mhm. mit dem YouTuber äh, Beschäftigen, also nicht nur ihm, sondern mit den YouTubern und YouTuberinnen, ja. ähm, ist das mega negativ ja. aufgestoßen, weil ganz einfach ähm, er ja Sachen nicht preisgegeben hat, ja. die er durch Kooperation mit irgendwelchen äh, Firmen oder so ja. verdient, die er, ja, ja, also unsereins, eine Studie könnte man davon locker Jahrzehnte ja. äh, durchführen. Was, was die Leute dort an Geldern verdienen und äh, dieses Video an sich ist im, im Grunde ein mega schlechter Versuch, sich dort rauszureden. Und was Clickbaits angeht und, und diese, diese wir, wir versuchen halt eben äh, für, für die Views zu arbeiten, das ist tatsächlich so. Egal welcher YouTuber das ist, ähm, egal auch wenn es jetzt YouTuber sind, die Wissen vermitteln, ja. Äh, Natürlich müssen die Clickbait verwenden, weil es sonst niemand guckt. Also das gehört zu YouTube und zur Wissensvermittlung dazu, wie das Atmen bei Menschen. Steile These könnte man noch mal diskutieren, ja, genau. aber äh, ich würde sagen, in der Länge kriege ich es nicht mehr hin, aber vielleicht kurze ja. Antwort noch. Ja, kurze Antwort. Ähm, also, genau, das wurde ja heftig diskutiert. Zumindest ist es aber, also dieses Video, ähm, aber es ist zumindest auch da wieder offensichtlich geworden, es ist halt ein Thema, sowohl also innerhalb der äh, Szene der YouTuberinnen und YouTuber als auch für die Jugendlichen, ein sehr, ähm, sehr stark relevantes Thema offensichtlich, über das es viel zu, zu sagen gibt. Und ja, genau, vielleicht noch ganz kurz ergänzend, also genau, wir haben diese Plattformperspektive ja nicht selbst mit drin, aber natürlich haben wir auch versucht, irgendwie ein Stück weit darauf zurückzugreifen, also Tino Nowak hat auch äh, eher so im Sinne von mit Studierenden äh, die Plattform sich angeguckt, um diese Perspektive so ein bisschen auch mit, mit reinzukriegen, ist aber ähm, jedenfalls, wir, wir mussten uns auf bestimmte Sachen bei der Auswertung unseres Projekts jetzt auch fokussieren erstmal, deswegen ähm, zu der Frage, die vorhin hier gestellt wurde. Ja. Alles klar. Vielen Dank dann auch für diesen ersten Einblick. Lea Braun, Christian Noll und Professor Kai Hugger. Dankeschön.